Äh, ja, blöde Musik, ja, PR, also Public Relations ist nicht unser Bereich, sondern Mathematik, ja gut, wie auch immer, äh, Zahlenmenge, jetzt, wir haben schon ein Video über Zahlenmenge, schauen wir jetzt, wie man eine konkretes, ein konkretes Beispiel lösen kann, und oh, jetzt hier ist das Beispiel, so jetzt, natürliche, ganze, rationale, irrationale und reelle Zahlen, Bemerkung, wenn eine Zahl eine rationale Zahl ist, dann kann sie nicht eine irrationale sein. Also das eine von beiden hier schließt das andere aus. Allerdings kann es passieren, dass eine Zahl beides nicht ist. Aber auf gar keinen Fall, dass beides ist. Also es kann sein, dass es das ist und das nicht, dass das ist und das nicht äh, oder dass beide nichts ist. Nicht ist. Aber dass beide so ist... Das kann nicht stimmen. Und fangen wir jetzt hier mit der... Äh, ah, noch eine Bemerkung. Wenn eine Zahl natürliche Zahl ist, dann gehört sie auch zu all den anderen Mengen aus. Also ist nicht der irrationale. Umgekehrt stimmt das nicht. Okay? So, jetzt hier, 5,13. Das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch von ganzen Zahlen. Das bedeutet, das gehört hier. Also zu den rationalen Zahlen, also nicht zu den irrationalen Und was ist mit äh, ganzen und natürlichen? Man kann einfach halt die Division machen, 5 durch 13, das ist ja eine Kommazahl. Das bedeutet, ja, das ist halt keine äh, ganze und auch daher keine natürliche Zahl. Also wenn das nicht ist, dann ist es auch das dann nicht auch nicht. 26 13, da kann man ganz einfach die Division machen durch 13 und das ist selbstverständlich 2. Das bedeutet, das ist eine natürlich eine ganze, eine rationale, keine irrationale, aber schon eine reelle Zahl. Was ist mit Minuswurzel 5 13? Man könnte hier denken, das ist ja ein Bruch, da sollte es so auch eine rationale Zahl Aber eine rationale Zahl ist nur ein Bruch, das der äh, durch äh, nur eine zahl die durch die als bruch von ganzen zahlen ausgedrückt werden kann ja und die wurzel aus 5 hier oben die kann man nicht äh, als bruch von ganzen zahlen ausdrücken ja das ist eine irrationale zahl ja man das, die 5 ist keine Quadratzahl, also das bedeutet, das Ganze hier wird eine irrationale Zahl sein, also das kann man nicht als Bruch von ganzen Zahlen ausdrucken. Und daher ist das ja eine irrationale und eine äh, reelle Zahl, aber der Rest halt nicht. Für Wurzel 7 gilt genau das gleiche, ja, die ist keine Quadratzahl. Von minus Wurzel von 196, wenn man die Rechnung macht, ja, 100 96 und die Wurzel daraus macht, das ist ja 14, ja? minus 14, also 14 wäre schon eine natürliche Zahl, aber wir haben auch das Minus davor, also das bedeutet keine natürliche, aber eine ganze, eine äh, rationale, keine irrationale wir dann und eine reelle. Was ist jetzt hier mit Wurzel von minus 4, das müssen wir ein bisschen weiter diskutieren hier, ja, ist in der Menge der reellen Zahl nicht definierbar, diese Zahl. Schauen wir mal, jetzt hier was weiter geschrieben ist. Die Gegenrechnung von Wurzel ist das Quadrat und das Quadrat ist immer eine nicht-negative Zahl. Im Gegenteil zu Wurzelbasis. Hier, also hier ist die Wurzelbasis minus 4. Ja? Und wenn wir die Gegenrechnung jetzt hier benutzen, minus 4, also ist gleich a, sagen wir, das a ist die gesuchte Zahl, die Wurzel von minus 4, ja, und dann bekommen wir minus 4 ist a quadrat durch die Gegenrechnung, a mal a bedeutet a quadrat ja, und wenn das a jetzt irgendeine negative Zahl wäre, sagen wir mal minus 2, ja, minus 2 mal minus 2, das wird doch positiv sein, plus 4, ja, und wenn wir jetzt hier plus 2 haben, plus mal plus, wird plus 4 wieder sein, also das Quadrat kann nie, eine negative Zahl sein. Und daher gehört die Wurzel aus einer negativen Zahl nicht zur Menge der reellen Zahlen. Also zu keiner von diesen Mengen halt hier. Das wird überall nicht gehören. Die Wurzel von äh, 169, das ist ja genau 13, also das gehört zu allen Mengen außer irrationale Zahlen. Und minus 26 äh, 30, 30. 13. Entschuldigung. Ja, das ist ja das ist ja äh, wie hier am anfang nur das ist halt negativ also das ist keine natürliche zahl aber so also schon eine ganze eine rationale und eine reelle aber keine irrationale dadurch sollte halt die antwort dann so aussehen ja und bitte wenn sie hier das so als so klicken äh, ticken dass es so tatsächlich zu natürlichen zahlen äh, gehört dann gehört es auch da da da nicht nur da ja es geht nicht, dass etwas hier nur gehört und in den anderen hier oben nicht, ja? Gut, also, das Gegenteil stimmt allerdings nicht. Und noch einmal, wenn etwas hier gehört, gehört es hier nicht. Es kann aber sein, wie wir schon gesehen haben, dass eine Zahl wie das hier, diese Zahl hier, die Wurzel von minus 4, zu keiner von diesen Mengen gehört. Gut, das war jetzt mit einem konkreten Beispiel von Zahlenmengen. Danke sehr.